Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Gästehaus der Goethe-Uni. Einige von Ihnen kennen das ja und ich denke mal heute Mittag, wenn die Sonne noch ein bisschen herausgekommen ist, werden wir auch den schönen Garten und den Park hier noch genießen können. Übrigens für die, die von extern kommen, das ist ein ganzes Anwesen mit zwei solchen Häusern. Drüben sind mehr die Schlafunterkünfte für Gäste und äh, hier ist eben auch der, der Saal. Also herzlich willkommen hier, ähm, um was soll es heute gehen, um Lernbar, ne? äh, Ich sehe Sarah hier, ich sehe Herrn Brandt hier, ich sehe den David hier, also wird es um die Lernbar gehen. Äh, Lernbar habe ich mir heute Morgen überlegt, äh, ist tatsächlich etwas... Da arbeiten wir seit 15 Jahren. Also eins für die zu mitschreiben und fünf. Ja, 15 Jahre arbeiten wir daran, zumindest unter diesem Namen. Technologisch waren das höchst unterschiedliche Geschichten. Also angefangen äh, waren es Einbindung kommerzieller Tools, äh, die konfiguriert wurden, dass sie so zusammenspielen. Dann äh, die, die ganze Flash-Geschichte. Äh, jetzt HTML5, also es ist wirklich äh, eine Wahnsinnsgeschichte für uns, aber ein Motto dabei ist auch immer geblieben. Und das hieß ganz einfach, geht nicht, gibt's nicht, ist nur schwer. Und für die Leute, die mehr wirtschaftlich orientiert sind, teuer, ja. Hm. Äh, okay. Äh, und ich glaube, das ist wichtig, und das ist auch die Stärke der Lernbar, wie man sie konfigurieren kann, wie man sie anpassen kann, und dass wir schlicht und einfach alles damit machen können und auch grundsätzlich bereit sind, das zu tun. Ich habe es denen schon versprochen. Ich mache das heute ganz kurz, und äh, deshalb äh, übernimmst du jetzt die Moderation, übernimmt die. Sarah Voss-Nakur jetzt die Moderation. Wo habe ich denn das jetzt hingetan? Die, ach ja, da rein. Weil das würde ich dann gerne abgeben. Mit zum so Spekulieren also ist das wirklich blöd. Okay, so, Sarah jetzt. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, auch ich möchte gerne nochmal alle herzlich willkommen heißen hier zu unserem jährlich stattfindenden Lernbar-Anwender-Treffen. Ich freue mich, sehr viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch darüber, dass es doch immer wieder auch neue Lernbar-Anwender gibt oder einfach auch Interessenten, die hier den Weg herfinden und die Gelegenheit nutzen, sich interessante Projekte anzuschauen und einfach auch mit uns Entwicklern, wie auch mit den anderen Autoren, sich auszutauschen und in Kontakt zu kommen. Beginnen möchten wir, wie eigentlich auch jedes Jahr, mal mit einem kurzen Rückblick auf das letzte Jahr, was der David Weiß die letzten Jahre immer gemacht hat, mit einer kurzen Präsentation, wer unsere Lember-Anwender so sind und wir, welche neuen Funktionen sie zu erwarten hat. Jedes Jahr mit einer kurzen, einem kurzen Vortrag aus der Richtung des Entwicklerteams der Lernbar. Das heißt, zum einen hat mir immer mal so einen Einblick gegeben, in wie oft wird die Lernbar überhaupt genutzt, was ist alles entstanden, jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, als das letzte Anwendertreffen war, und was sind die aktuellen Entwicklungsschritte. Also, ein paar wissen es ja schon, heute gibt es ein neues Release von der Lernbar und wir möchten ein bisschen Ausblick geben, was die nächsten Schritte sind und dann auch einleiten in den Tag heute. Zu den Nutzerzahlen. Wir haben mittlerweile... Diese Folie, ich baue die ja jedes Jahr wieder aus und äh, ich bin immer gespannt, wann irgendwann die Grenzen erreicht sind. Es gab ja immer so eine Webseite, so ein Pixel pro, äh, pro, äh, pro Institution. Wir haben weit über 40 äh, größere Einrichtungen äh, mittlerweile, die unsere Kunden sind. Sie entdecken, entdecken wahrscheinlich Ihr eigenes Logo da ähm, auch eben schon drunter. Und das ist wirklich beachtlich. Also auch außerhalb von Deutschland ähm, haben wir in Skandinavien, haben wir eine Universität, die mit dazugekommen ist. Also mittlerweile hat sich die Lärme wirklich rumgesprochen und wir haben wirklich Wirklich eine große Anzahl von Kunden und vor allen Dingen dann auch, das sehen Sie später, Kunden, die dann auch nicht nur die Lernbar nutzen, sondern eben auch angepasst haben möchten oder eben auch weitere Beratungen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Evaluation oder Videoproduktion und so weiter. Das heißt, an vielen dieser Logos hängt tatsächlich ein größeres Projekt und ist eben nicht nur Kunde im Sinne von nutzt die Lernbar, sondern ist wirklich im engen Kontakt mit uns und das freut uns natürlich dann insbesondere, das auch Stück für Stück ausbauen zu können. Tatsächliche Lizenzen haben wir, habe ich diesmal gar nicht als Diagramm mitgebracht, sondern wir haben jetzt die 300-Marke geknackt. Das heißt, wir haben Lizenzen der Lernbar rausgegeben, 300 Stück jetzt insgesamt, was auch schon, denke ich, eine beachtliche Zahl ist. Das sind nicht alles bezahlte Lizenzen. Sie wissen ja wahrscheinlich, wir haben diese Unterteilung in Hochschulen und Schulen, können die Lernbar kostenlos nutzen, solange kein kommerzieller Hintergrund besteht. Und für kommerzielle äh, Zwecke muss man eben eine Lizenz äh, kaufen, eine Einzelplatzlizenz, und die fallen eben alle dort runter und insgesamt sind es äh, 300 mittlerweile. Zu den Autoren insgesamt ist zu sagen, also ich habe hier ganz die ganzen 15 Jahre habe ich nicht drauf gekriegt. ich glaube so, da haben wir es auch noch nicht erhoben. Du hast ja auch schon gesagt, das waren äh, das waren äh, auch noch andere Zeiten und äh, quasi Lizenzen haben wir auch gar nicht so lange rausgegeben, aber die Autoren, man muss sich ja registrieren, um die Lernbar runterladen laden zu können bei uns im Portal, da haben wir mittlerweile über 1200 äh, Autoren, so ein bisschen sieht man hier die Aufteilung von äh, Autoren von externen, also gerade jetzt im letzten Sommersemester ist es fast äh, gleich ausgefallen, also man sieht gerade außerhalb ist die Lernbar äh, stark am steigen, weil Gut, die Uni ist wahrscheinlich irgendwann gesättigt gewesen, aber da kommen ja auch immer noch mal neue Fachbereiche mit dazu und Institutionen. Dann Downloads, habe ich auch mal nachgeschaut, was ich so finden konnte. Also insgesamt wurde die, die Lärmba, das Toolkit, was man runterladen kann, über 3.800 Mal runtergeladen. Da habe ich schon mal so ein bisschen differenziert nach Studio, weil wir bieten das ja auch separat an, das Autorenkit. Wie Sie vielleicht wissen, beinhaltet ja dann schon Drehbücher und Anleitungen und einen Demokurs. Das Studio an sich ist dann das reine Produktionstool. Und, aber ich denke auch da, das kann sich gut sehen lassen. Also wenn man jetzt sieht, allein im letzten Sommersemester 200 Mal die Lernbar runtergeladen, das ist schon beachtlich, was da als Neuzuwachs dazugekommen ist. Dann... Zum Thema, was für Kurse sind eigentlich entstanden? Also wir haben ja schon ein paar Beispiele jetzt gehört und wir sehen auch ein paar ähm, Beispiele. Im Moment konnte ich mich nur beziehen auf äh, unser Lärmbar-Portal, ähm, was ja der Sörenbrand schon gesagt hat, was äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, altertümlich auch daherkommt. <lacht> genau, Vintage, Vintage würde ich sagen. Genau. Ähm, das ist auch äh, gar nicht so schlimm aus unserer Sicht, weil einfach die Kurse tatsächlich, was wir auch immer empfehlen, einfach in Lernmanagementsystemen äh, äh, landen, wie jetzt bei euch auch äh, zum Beispiel. Oder eben die OSAS haben eben, sind in die Webseite der Uni integriert. Äh, das heißt, das lernbar soll gar nicht so sichtbar sein. Tatsächlich gibt es aber trotzdem einige Autoren, die ihre Kurse dort frei zur Verfügung stehen und die trotzdem äh, hochladen und, äh, und anbieten, dann über einen Link und Tatsächlich wächst das auch immer noch. Wir haben über 600 Kurse im, äh, im Lerma-Portal und äh, genau Tendenz ist ein bisschen fallend. Aber wie gesagt, äh, die Zahl trügt da ein bisschen. Was spannender ist, ist, äh, dass wir ja mit, dem, mit der Umstellung auf das Release 4.1, also als wir zu HTML5 gewechselt haben, gar nicht mehr das Portal genutzt haben, um die Nutzungsdaten äh, wegzuschreiben. Also das, es gibt einen Kurs, der vom Benutzer XY aufgemacht wurde und äh, ja, die Seiten besucht hat etc. Das haben wir damals im Lernbar-Portal gespeichert oder wenn man den Lernbar-Kurs in einem Lernmanagementsystem verwendet, dann wird das in dem Lernmanagementsystem abgelegt. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die man hatte. Wir haben mit dem Release 4.1 oder 2 haben wir den Learning Record Store eingeführt. Das ist quasi so die technische Spitze, sage ich jetzt mal, in Bezug auf wo legt man eigentlich Lernerdaten ab. Wir hatten im letzten Anwendertreff, hatten wir dazu auch ein paar Sessions gehabt. Und ähm, ich habe jetzt nur mal einen, äh, einen Screenshot rausgesucht, damit man auch so ein bisschen sieht, was, da, was dahinter steckt. Das war jetzt von gestern. Ähm, wir haben jetzt insgesamt nur für, also wir haben LRS für verschiedene Releases und für verschiedene Systeme. Also die Osas zum Beispiel haben ein eigenes LRS, äh, die Lernbar 4.3, die letzte Version hat ein eigenes LRS. Und alleine für die Lernbar 4.3 haben wir jetzt mittlerweile fast eine halbe Million Statements aufgenommen. Das heißt, das sind dann die Daten, wie oft eine Seite aufgerufen wurde, welche Seite wie lange angeschaut wurde, welche Aufgabe wie beantwortet wurde. Das taucht dort alles auf und das sind pro Tag 700 Statements, die da reinkommen, so im Schnitt. Und das ist schon echt beachtlich. Die Osas sind noch mal mindestens so viel, also eigentlich noch mehr, die dazukommen und dann noch mal die ganzen anderen vorherigen Versionen. Und ja, da ist schon einiges los auf dem Server. Und ist natürlich dann auch, wir haben später ja den, den Forschungstrack, ist so ja ein Bereich, in dem es tatsächlich ganz viel zu erforschen auch gibt, nämlich der Bereich Learning Analytics zu schauen. Ich habe jetzt Kurse erstellt mit der Lernbar und die sehen super gut aus, aber werden die auch tatsächlich genutzt? Hat der, gab es einen Lerneffekt vorher, nachher? Das sind alles Dinge, die wir versuchen zu überprüfen. Und deswegen ist dieser Learning Records Store insbesondere für uns als Forschungseinrichtung der Universität auch besonders, weil wir eben nicht nur ein Produkt haben, was wir verkaufen oder rausgeben wollen, sondern wir wollen eben ja auch damit Forschung betreiben. Und das ist so eine Datenbasis, mit der wir gut arbeiten können. Soviel zu den Statistiken. Kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen. Da kurz nochmal ein kleiner Rückblick auf das, was jetzt seit dem letzten Anwendertreffen passiert ist. Wir haben die aktuelle Version der Lernbar, ist die 433. Das heißt, zum Lernbar Anwendertreff 2016 hatten wir die 4.3.1 rausgebracht und haben dann nochmal zwei äh, Versionen nachgeschoben im Verlaufe des Jahres und Dinge, die dazugekommen waren, wir haben den Scorm Support ausgebaut für die Plattform wir haben die Experience API, das ist ein anderer Begriff für diesen Learning Record, Record Store, wo man die Daten speichert mit dazu genommen. Wir haben die, Punkt, die erreichte Punktzahl im Kursfortschritt in der Kachel mit untergebracht, dass man sieht, nicht nur, wie viele Seiten habe ich mir angeschaut von einem Kurs, sondern auch, ich habe 50 Prozent von den Fragen beantwortet. Das haben wir mit dazu gebaut. Dann, das war eine große Nachfrage, Unterstützung für Untertitel in Videos. Das heißt, man kann Untertitel mit hinzufügen und kann dann deutsche, englische Untertitel sich parallel zu dem Video anschauen. Wir haben 1,5-fache und zweifache Geschwindigkeit bei den Videos mit eingebaut, falls man mal schnell drüber schauen möchte und sich die wichtigen Inhalte einer Vorlesung ähm, schneller erschließen möchte. Dann, äh, äh, wir haben Teilpunkte, das heißt, wir hatten vorher immer ganze Zahlen gehabt bei der Auswertung, das war so ein Feature für dich, kann ich mich erinnern. Äh, du wolltest so, äh, halbe Punkte zum Beispiel auch vergeben, das war dann möglich. Ähm, wir haben... Automatisches Entfernen, das war tatsächlich immer ein Problem, dass wenn man von Word oder aus einer Webseite Inhalte reinkopiert in die Lernbar, das ist noch immer noch nicht perfekt gelöst, aber da haben wir schon einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Das heißt, die Formatierungen werden teilweise behalten wie Listenpunkte, aber sowas wie Schriftart und Schriftfarbe wird einfach rausgefiltert. Und das Wichtigste eigentlich, also gerade mit den letzten beiden Releases, da war auch dein Projekt äh, maßgeblich mit dran beteiligt, weil wir doch gemerkt hatten, dass der insbesondere der Internet Explorer doch einige Probleme hatte mit der Lernbar, was Startzeit und äh, das Wechseln der Seiten äh, mit auf sich hatte, haben wir tatsächlich noch mal äh, die Heckenschere angelegt und äh, dann so viel rausgeholt, dass die Kurse jetzt wirklich sehr sehr schnell starten und auch viel schlanker sind, äh, weniger Anfragen an den Server gestellt werden und äh, genau, also da ist das Release 433 ist tatsächlich ein solides Release geworden aus unserer Sicht und waren eben die Bugfixes von 4.3 noch. Gut, dann, was haben wir seitdem gemacht? Tatsächlich waren wir so ein bisschen getrieben, und das will ich so kurz mal darstellen, waren wir so ein bisschen eher getrieben von den Projekten, die wir gemacht haben. Es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und haben gesagt, okay, was ist die Lernbar in der nächsten Version, was wollen wir angehen für Funktionen, das haben wir bisher eigentlich immer gemacht, dass wir uns da eine Roadmap aufgestellt haben, die Roadmap war jetzt eher fremdbestimmt durch die Projekte, die wir, die wir in diesem Jahr hatten. Und ein paar davon werden wir heute ja auch hören noch im Detail. Und ich will ganz kurz mal überfliegen, damit Sie das, wenn Sie es vielleicht noch nicht gehört hatten, die da maßgeblich eine Rolle gespielt haben. Und danach werde ich dann auch noch zeigen, was für Feature eventuell mit rübergekommen sind in das neue Release, beziehungsweise welche Feature wir dann angehen wollen mit den nächsten Versionen. Da wäre zum einen zu nennen HSFK das Hessische Institut für Friedens- und Konfliktforschung, ein großer Kooperationspartner, hatten wir auch das letzte Mal einen Vortrag im Anwendertreff gehabt, Layout-Anpassungen und auch verschiedene funktionale Anpassungen an der Lernbar waren dort der Fall. Dann Liquid Moon, ebenfalls letztes Jahr im Anwendertreff schon vorgestellt, das Projekt läuft immer noch, das heißt gerade dieses Jahr steht noch ein großes Release an, auch nächstes Jahr für das Projekt, da war so der Hauptfokus gewesen, wir wollten uns gar nicht um das Layout kümmern, sondern wir wollten die Funktionen der Lernbar in fremde Webinhalte integrieren. Man sieht jetzt hier, dieser Kurs, den man da sieht, der sieht komplett anders aus als die Lernbar, ist mit einem eigenen Content-Management-System erstellt, aber die Fragen, die man dort drin sieht, in dem Fall diese multiple choice fragen sind von der Logik von uns integriert und können eben mit dem LS zum Beispiel kommunizieren, können richtig frei, falsch überprüfen und somit haben wir quasi WBTs auf die Essenz zurückgebracht gedrückt, zu sagen, okay, Layout interessiert uns nicht, sondern wir bieten einfach die Funktion an. Und dabei ist dieses Lernbar-Toolkit entstanden, was wir auch auf mehreren Konferenzen veröffentlicht haben, was ein wirklich sehr spannender Entwicklungszweig und so ein bisschen die Zukunft auch von der Lernbar darstellt. Dann verlassen wir so ein bisschen das letzte Jahr und wir gehen schauen in die aktuellen Projekte. Zu Daimler will ich gar nicht viel sagen, da haben wir den Vortrag später, aber dass auch massive Änderungen und Neuerungen mit dazugekommen gekommen wir haben die OSAS mit Frau Zerlig, stellt später äh, vor, was da genau drin ähm, vorkam. Und äh, wir haben die UB Mainz äh, am äh, zum Mittag eben auch nochmal mit einem Vortrag. Auch enorme Änderungen nochmal an der Lärmbar und da wollen wir Sie halt eben auch dran teilhaben und äh, zeigen, was wir da gemacht haben. Zukünftig ähm, sind wir sehr stark mit der, ähm, mit der Hochschule Geisen Geisenheim zu zuande gewesen. Das heißt, da gab es tatsächlich auch neue Funktionen, neue Widgets, also da, wo wir Videos und Audio einbinden können oder Bilder einbinden können, gibt es hier neue Möglichkeiten, aber da will ich auch nicht zu viel zu erzählen. Und die Hochschule Rhein-Main ist natürlich ein großer ein großer Player in dem Spiel, gerade mit Wolfgang Bayer war ich ja ständig in Kontakt und wir planen jetzt gerade so die letzte oder sind, sind stark dran an der, an der Roadmap die auszuarbeiten, da sind einige Releases Release geplant mit neuen Funktionen und auch grafischen Anpassungen und all diese Funktionen versuchen wir natürlich auch immer wieder in unsere Release Planung dann mit einfließen zu lassen, was zum einen für die Projektpartner gut ist, weil sie sich dann eben sicher sein können, dass ihr Feature auch weiterentwickelt wird in der Zukunft oder halt längeren Bestand hat und zum anderen ist natürlich für sie als Anwender wollen wir ihnen die Funktionen dann zur Verfügung stellen und bauen so die Lärmbehalt Stück für Stück aus. So viel zu den Projekten. Was ist jetzt tatsächlich ins Release gelern, gelandet? Das heißt, wir haben jetzt das neue Release mit einem etwas anderem äh, Layout. Wir haben gedacht, wir tauschen mal das Bild aus, passend zum Herbst. Ähm, äh, äh, trennen wir uns auch mal so ein bisschen von dem, äh, von dem Grashalm, den wir jetzt schon mehrere Versionen hinter uns haben. Ich konnte ihn auch nicht mehr sehen jetzt mittlerweile. Und... Ähm, Herbstgeflüster, genau, weil äh, es soll auch so ein bisschen andeuten, wir haben heute noch nicht das volle Paket dabei, was wir eigentlich äh, zeigen wollten. Wir haben aber trotzdem große neue Dinge ähm, mit dabei, ähm, die Sie durchaus interessieren. Aber es soll so ein bisschen andeuten, was auch noch zum Ende des Jahres dann äh, von uns kommt und nachgereicht wird. Und äh, genau, was ist da drin in dem Release? Tja, yes, it's back. Man glaubt es kaum, diejenigen, die schon länger mit der Lernbar zu tun haben, Symbolequiz 1 bis 4. Wir haben lange angekündigt, wir hatten das früher in verschiedensten Kursen gehabt, das heißt Multiple-Choice, Single-Choice mit Bildern und Grafiken, die man dann auswählen kann. Das war bisher in der Lernbar so nicht möglich gewesen in der neuen Version, weil wir mussten das eben neu implementieren. Wir haben den Schritt nun geschafft, das heißt Symbolequiz, das waren früher vier ähm, ähm, vier Fragetypen, weil wir damals ja noch so ein festes Pixel-Design hatten, das heißt, man musste sich dann so entscheiden, habe ich in der Mitte die Grafik und dann rechts sechs Antwortmöglichkeiten oder dann hatten wir eine mit nur vier Antwortmöglichkeiten oder so eine 3x3-Matrix. Das musste man sich quasi, bevor man produziert, ähm, dafür musste man sich entscheiden. Jetzt da wir ja das responsive Design haben, fällt das quasi alles zusammen und man sagt quasi nur, okay, ich habe beliebig viele Antworten und die einzelnen Boxen ordnen sich eben möglichst gut an, so wie es auf dem Gerät halt äh, am besten angezeigt werden kann. Das heißt, hier sieht man jetzt das neue Symbole-Quiz, ist äh, im Grunde einfach Multiple-Choice, Single-Choice-Aufgabe, nur man hat halt die Möglichkeit, ein Medium an den einzelnen Antwortpunkt zu hängen, kann trotzdem Feedback bekommen, kann trotzdem ein Vergrößerungsbild hinzufügen, kann eine Bildunterschrift einfügen, also all die Funktionen sind erhalten geblieben und man kann eben damit jetzt hoffentlich wieder einige neue Fragen erstellen in der Lernbar. Also war stark nachgefragt und deswegen hat wir den mit eingebaut. Der zweite große Punkt ist, ja, auch das, ähm, gab es schon mal die Umfrage 1 und 2. Wir hatten damals so auch unterschiedliche Layouts. Man sieht da auf der einen Seite, das waren denn, wir haben unser Drei-Spalten-Layout beibehalten und hatten verschiedene Fragen äh, eben so eine ähm, Likert auf einer Likert-Skala präsentiert. Also gerade, um so Umfragen zu machen, äh, die OSAS nutzen das äh, sehr ausführlich. Äh, haben Sie Prüfungsamt äh, oder ich habe Prüfungsangst, äh, stimme zu, bis stimme gar nicht zu. Und eine andere Darstellungsform war eben nochmal unten so eine Matrix-Aufteilung. Und auch da sind diese beiden Fragetypen sind zusammengefallen zu einem neuen Fragetyp, Umfrage. Und der ist eben so flexibel, dass man, wenn man die Items eben anpasst, sich einfach untereinander. Also wir haben uns da für die Matrixaufgabe, für die Matrix, für das Matrix-Layout entschieden, weil das am flexibelsten einfach ist und man auch am schnellsten die Antworten beantworten kann, also wie man es auch von Evaluationsbögen zum Beispiel her kennt. Da hatten wir uns dann dran orientiert. Genau, das sind diese beiden Fragetypen. Das heißt, die Kernfeatures des Release 4.4 sind eben Umfrage, Likert-Skala und Symbole Quiz, Multiple und Single-Choice. Ein weiterer Punkt, der auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist, aber für uns tatsächlich ein großer Schritt nach vorne ist. Wir haben die XRP-Statements, also die Informationen, die in den Learning Records Record Store geschrieben werden, haben wir ausgebaut. Ähm, oder wollten wir die ganze Zeit schon ausbauen und haben das jetzt zum Beispiel mit den Videos angefangen äh, zu tracken. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Video anfängt zu schauen oder zu einer bestimmten Stelle spult oder das Video stoppt, wird das jetzt hinterlegt in dem Learning Record Store und man kann dann eben später so Auswertungen machen, welche Passagen von einem Video wurden dann am häufigsten geschaut? Wurde das Video überhaupt geschaut? Äh, solche Fragen können wir in Zukunft dann beantworten. Und äh, das ist quasi aber nur ein, ein erster Schritt in die Richtung. Das heißt, wir werden jetzt von dieser Art von Statements Stück für Stück mit den Nächsten Versionen immer mehr nachreichen und genau und können das dann später einfach viel besser analysieren, was da eigentlich tatsächlich in dem Kurs passiert. Das ist das Release, was, was es ab heute zum, zum Download quasi gibt. Was haben wir aber in Vorbereitung? Ich habe schon gesagt, im Prinzip haben wir ganz viel schon in der Pipeline, was wir jetzt möglichst schnell auch rausgeben wollen. Und ich habe noch mal vier Dinge die uns jetzt direkt unter den Nägeln brennen und eben auch wichtig sind in Bezug auf Projekte, die wir gerade haben, die wir vorhaben, mit dem nächsten Release dann zu veröffentlichen. Und das ist zum einen ein großer großer Faktor. Man sieht es hier. Das ist die Editorenansicht von der Lernbar, also wie man das im Lernbar Studio kennt. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass das Kontextmenü, in dem wir ja bisher alle Funktionen äh, Text fett markieren oder Ressourcen hinzufügen, einen internen oder externen Link äh, hinzufügen, das haben wir bisher ja alles in dem Kontextmenü untergebracht. Ähm, zusätzlich haben wir aber jetzt oben, sieht man eine... Ähm, Standard-Editor-Leiste, wie man das aus Word zum Beispiel auch kennt. Wir sind da gerade im Moment noch dabei, zu gucken, wie sieht das User-Interface, wie ist das am besten zu benutzen, weil wir ja ganz viele verschiedene Medien haben. Also diese Leiste oben zum Beispiel macht nicht so viel Sinn, wenn man auf dem Bild sich gerade befindet. Aber wenn man mit dem Text drin ist, dann passt die eben ganz gut. Da probieren wir gerade noch ein bisschen aus, aber das wird auf jeden Fall in der nächsten Version dann mit reinkommen und hat den großen Vorteil, dass wir uns nicht mehr rumschlagen müssen mit den ganzen Texten, die dort in der Lernbar reinkopiert werden, oder reingeschrieben werden. Der ein oder andere kennt es vielleicht, dass zufällig äh, äh, Leerzeichen zu viel plötzlich da sind oder äh, Zeilenabstände plötzlich nicht mehr stimmen. Dadurch, dass wir hier dann einen, äh, einen Open Source Editor verwenden, nimmt er uns die ganze Arbeit ab und kann uns neue Feature für die Zukunft auch anbieten, wie zum Beispiel LaTeX Support oder Tabellen. Das sind dann die Dinge, die wir relativ einfach dann nachrüsten können. Das ist quasi so der erste Wurf mit den Funktionen, ähm, die die Lernbar jetzt hat. Und dann können wir sukzessive für Projekte oder für einzelne Releases dann Funktionen mit hinzufügen. Aber, das wollen wir auch noch nochmal ganz klar äh, sagen, was wir da versuchen, auch immer wieder ähm richtig zu machen, ist sozusagen, diese Balance zu halten zwischen, wie viele Formatierungsmöglichkeiten biete ich den Autoren eigentlich an, also wie viel ist da noch gut, dass man eben nicht wie bei PowerPoint alle Möglichkeiten hat und dann kommen die schlimmsten Folien bei raus, weil irgendwie die Schriftarten sich von Folie 3 zu 10 dreimal geändert haben. Das heißt, wir wollen schon noch versuchen, die lernbar auch lernbar sein zu lassen, nämlich es gibt ein Layout, was über das Add-on oder den Style definiert wird und als Autor kümmert man sich dann eigentlich nur um die Inhalte und deren Struktur, also Listen Elemente, Überschriften, das sind die wichtigen Faktoren. Den Rest macht die lernbar. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gerade Richtung Tabellen oder Formeln gibt es natürlich auch Bedarfe, um da ein bisschen intelligenteren Editor zu haben und das wollen wir damit den Weg ein bisschen ebnen. Ein zweiter Punkt, wir sehen später dann auch nochmal bei den OSAs, aber die sind ja auch schon online teilweise. Wir haben geplant, den, den Goethe-Uni, das Layout für den, der Goethe-Uni quasi auch als Add-on zu veröffentlichen. Das ist insbesondere für die spannend, die eben zur Goethe-Uni gehören. Das heißt, wir haben einfach aus dem Corporate Design die Farben gewählt und haben das Goethe-Logo zum Beispiel oben eingebaut. Also wir haben das für so viele Universitäten jetzt schon gebaut, haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auch mal für uns selber. Also insofern das wird es dann als Add-on geben und kann man sich zu dem normalen Lernbar-Layout eben, äh, eben auch nutzen. Ähm, dann haben wir einen Fragetyp, ähm, den wir äh, Logik- bzw. Äh, Bilderrätsel mal so genannt haben. Das ist äh, damals aus der... Ähm, äh, Philosophie entstanden, das heißt man hat hier so einen Grammatikbaum oder so einen Logikbaum und man hat dann die Möglichkeiten aus einer vorgegebenen Grafik einzelne Felder auszuschneiden und die in so einer virtuellen Tastatur anzubieten und der Nutzer muss dann sagen, welche Teile an die richtige Stelle kommen. Also lassen sich sicherlich einige spannende Fragen mit verwenden. Das wäre dann eben auch dabei. Dann auch aus einem äh, Projekt Level, äh, da kommt ja bestimmt äh, bekannt vor, kommt ja Ihnen bekannt vor, ähm, der Typ Freitext. Freitext jetzt nicht im Sinne, dass da automatisch was ähm, äh, korrigiert wird, aber was wir eigentlich auch sehen, was, was didaktisch an vielen Stellen wirklich Sinn macht, zu sagen, ich habe erstmal ein großes Textfeld, wo der Nutzer Text eingeben kann. Das kann man einmal für Feedback zu, zu Feedback-Zwecken nutzen, ähm, dass einfach der Nutzer schreiben kann, zum Beispiel was. Äh, was er von dem Kurs hält oder ähm, zu der Veranstaltung. Zusätzlich gibt es aber die Funktion, auch eine Musterlösung zu hinterlegen und damit kann man tatsächlich dann schon viele Fälle abdecken, dass man einfach sagt, ich gebe meinen eigenen Text an, drücke auf Antwort prüfen und kriege dann den Lösungsvorschlag von dem Lehrenden angezeigt und kann dann eben für mich entscheiden, habe ich es jetzt geschafft oder nicht. Also ganz im Sinne eines Selbstlernmoduls kann ich als mündiger Lerner dann quasi selber entscheiden, ähm, passt das für mich oder passt das eben nicht. Genau, und das sind die, die halt mit dem nächsten Release auf jeden Fall in diesem Jahr noch äh, anstehen. Wir haben noch eine elendlange Liste von Feature mehr äh, im Gepäck. Ähm, das wollen wir heute auch so ein bisschen Ihre Expertise oder auch Ihre Anforderungen oder Ihre Wünsche auch so ein bisschen ähm, ähm, mit einbeziehen. Das heißt, wir haben später für die, ähm, für die Mittagspause, finden Sie hinten eine lernbar Feature-Wand, wo Sie diese Fragetypen, die wir jetzt schon so ein bisschen für uns priorisiert haben, finden, plus nochmal x andere und Sie haben dann die Möglichkeit, mit so kleinen orangen Punkten, jeder hat drei davon, die irgendwo aufzukleben, wo Sie meinen, das wäre für mich besonders wichtig und dann schauen wir mal, was dann so die wichtigsten Features sind und die werden bei uns dann höher priorisiert und wir gucken dann, dass wir das im nächsten Release dann mit unterbringen und vor allen Dingen ist es dann auch spannend, was für Funktionen tatsächlich aus den anderen Projekten somit dazugekommen sind. Da ist wie gesagt noch einiges mehr und wir können dann im Detail uns nochmal drüber unterhalten, wenn es dazu Fragen geben sollte. Ansonsten wäre ich damit erstmal durch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den Tag und freue mich darauf, das neue Release in Ihren Händen zu sehen. Und ja, bedanke mich.